Ich wurde heute durch das Klingeln meines Handys geweckt und es war Christoph Krachten am Telefon und er meinte so, Dein Kanal ist wieder online. Und ich so, nee, nee, oder? Also doch. So als, als hätte er irgendeinen Grund, mich deswegen anzulügen. Aber es war wahr und ihr seht es jetzt auch hier in dem Video. Mein Kanal ist wieder online. Mein YouTube-Kabal berichtet ja über die unterschiedlichsten Bewusstseinszustände und... Es war jetzt zwar nicht durch Drogen initiiert, der Bewusstseinszustand, aber... Es war auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter Bewusstseinszustand, als ich gehört habe, dass mein Kabal wieder online ist. Da geht wirklich eine schöne Euphorie durch den ganzen Körper. Es hat irgendwie interessanterweise so ein bisschen gebraucht. Also am Anfang konnte ich es wirklich noch nicht glauben und ich war noch so ein bisschen vorsichtig, mich zu freuen. Und dann nach und nach einfach so pure Ekstase. Es gibt vermutlich nicht viele vergleichbare Momente in meinem Leben. Vielleicht noch der Moment, als ich damals 2011 erfahren habe, dass ich 20.000 Euro von YouTube gewonnen habe. Und so. also Video Next. Vielleicht hatten das ja ein paar von euch noch nicht mitbekommen, aber dieser Kanal hier war wirklich für zwei Wochen gelöscht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, würde mich echt interessieren, so wie weit die Message schon gespreadet ist. Das Problem an der Sache ist halt auch, wenn man zwei Strikes hat, kann man keine Videos mehr hochladen. Und sobald ich zwei Strikes hätte, konnte ich gar nicht mehr ein Video machen, wo ich sage, yo Leute, abonniert alle meinen Backup-Kanal, der Kanal wird gleich gelöscht. Aber dafür kann ich das ja jetzt machen, abonniert alle meinen Backup-Kanal. Der heißt OpenMind3000F, bis vor kurzem habe ich ihn noch irgendwie OpenMind Reloaded, alter Kanal wurde gelöscht genannt, das war natürlich ein bisschen langer Name und alter Kanal wurde gelöscht, äh, trifft er jetzt sowieso nicht mehr zu, ich habe mir gedacht OpenMind3000F ist irgendwie ein ganz witziger Name, irgendwie OpenMind3001 oder OpenMind4000 wäre irgendwie lame gewesen, abonniert OpenMind3000F. Das hört sich einfach so geil an. Aber Simon, du hast ja jetzt diesen Kanal wieder. Warum sollten wir Openmind3000f abonnieren? Ja, die Gefahr ist leider noch lange nicht vorüber. Auf diesem Account sind noch immer zwei Strikes. Es könnte also passieren, dass der Kanal bald schon wieder gelöscht wird. Das ist auch der Grund, warum ich auf diesem Kanal hier so gut wie keine Videos online habe. Ich habe zurzeit nur Videos online, die komplett für die Monetarisierung erlaubt sind. Weil da weiß ich ja dann, dass das Videos sind, die ein YouTube-Mitarbeiter angeschaut hat und dann so gut fand, dass es das sogar werbefreundlich ist eingestuft wurde ihr könnt auch meinem whatsapp newsletter beitreten da bekommt ihr dann eine nachricht von mir wenn ich ein neues video hochgeladen habe oder wenn es sonst irgendwelche wichtigen news gibt aber keine sorge ich werde euch da jetzt nichts zu spammen auf die abo benachrichtigungen von youtube kann man sich aber leider null verlassen ich werde natürlich weiterhin dafür kämpfen dass youtube dieses veraltete strike system erneuert mein kanal wurde ja jetzt endlich wegen was gelöscht was ich in einem drei jahre alten video in der Videobeschreibung hatte wie soll ich mich denn daran noch erinnern? Checkt auch das Video von KuchenTV aus, der hat, finde ich, auch ein ganz nice Video dazu gemacht, was YouTube an diesem Strike-System ändern sollte und was schlecht daran ist. Falls ihr genauere Details zur Löschung dieses Kabals erfahren wollt, habe ich dazu auch ein Video auf OpenMind3000F. Aber jetzt hier erstmal die Story, wie es dazu kommt, dass dieser Kabal wieder online ist. Zu gewissem Teil glaube ich, dass es auf jeden Fall auch was damit zu tun hatte, dass von allen Seiten wirklich Druck kam. Es haben ja wirklich so viele YouTuber dazu einen Tweet rausgehauen oder ein Video dazu gemacht. Auch wirklich Kanäle, die sehr weit von dem Thema dieses Kabals entfernt waren oder sind. Es waren Technikkanäle wie Felix bar bis hin zu... Musikkanäle wie Rezo, ich möchte mich aber auch bei Nicht-Youtubern bedanken, die mir bei der ganzen Sache geholfen haben, wie Ben oder Jan. Mit Abstand am meisten zur Wiederherstellung beigetragen, hat aber Christoph Krachten. Er hat sich wirklich persönlich mit Leuten von YouTube getroffen, um die Reaktivierung meines Kabals einzuleiten. Also könnt ihr auf seinen Kanal Klicksum gehen und ihm dafür danken. Er macht interessante wissenschaftliche Videos, weshalb ich euch auch echt ein Abo bei ihm empfehlen kann. Aber erst wenn ihr OpenMind3000F abonniert habt eine ganz wichtige Frage ist natürlich jetzt, wie geht es weiter? Werde ich die hier auf privat gestellten Videos wieder online stellen? Werde ich in Zukunft keine Drogenerfahrungsberichte mehr machen, um auszuschließen, einen Strike zu bekommen? Ich werde demnächst vereinzelt noch ein paar weitere Videos wieder online stellen, aber Videos, die schon sehr drogenfixiert sind, werde ich vermutlich erst wieder online stellen, wenn mein erster Strike wegen dem Darknet Video wieder abgelaufen ist. Das dürfte so in einer Monaten sein. Sobald diese eineinhalb Monate um sind, werde ich in der Zukunft auch wieder Drogenerfahrungsberichte auf diesen Kabal hochladen. Allerdings werde ich versuchen, bei den nächsten Drogenerfahrungsberichten noch tausendmal mehr vor den Gefahren von Drogen zu warnen, so dass wirklich keiner der Meinung ist, dass diese Videos irgendwie Drogen verherrlichen würden. Ich weiß, dass ich viele Kritiker habe, die meinen, dass meine Videos Drogen verherrlichen und ich hoffe, dass ich mit meinen zukünftigen Erfahrungsberichten diese Leute umstimmen kann. Beim Schneiden ist mir gerade aufgefallen, dass ich eine Sache vergessen habe. Und zwar werde ich nicht jedes einzelne Video, was irgendwann mal online war, wieder auf öffentlich stellen. Weil es gibt da einige Videos, wo die Strike-Gefahr ein bisschen zu hoch ist. Und ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel das neueste Video von Psych Substance gesehen habt. Der hat auf, für ein altes Video ein sehr geiles Remake gemacht. Also obwohl man die Story und alles, was er da in dem Video erzählt, schon kennt, ist es richtig geil, das Video nochmal anzuschauen, weil es so viele Upgrades hat und das hat mich auf jeden Fall ein bisschen inspiriert und zu manchen Videos wird es auch wirklich komplette, nice Remakes geben, wo man sich das auf jeden Fall noch mal gönnen will. Die ganze Kanallöschungswelle ist leider noch im vollen Gange und es wird ein Cannabis oder Drogenkanal nach dem anderen gelöscht. Als sehr liberal eingestellter Mensch wünsche ich alle diesen Leuten natürlich, dass sie ihren Kanal auch irgendwie zurückbekommen, wobei ich manche Löschungen mehr verstehe als andere. Leute wie Custom Grow haben sich ja jetzt nicht wie ich alle paar Monate irgendeine Substanz in einer relativ normalen Dosis gegönnt. Der hat sich ja wirklich mit Weeds so krass zugeballert, dass es definitiv schon als exzessiver Konsum bezeichnet werden könnte. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, die zeigt, wie lächerlich YouTube zurzeit ist. Einige von euch kennen vielleicht den Kanal von Micha, der hat auch einen Cannabis-Aufklärungskanal. Der hat neulich ein Video gemacht mit dem Titel Wurde mein Kanal gelöscht? Da geht es halt eben auch um die ganzen Kanallöschungen. Und dieses Video hat allerernstens eine Altersbeschränkung bekommen. Und viele Videos vom Deutschen Handverband haben bereits auch. Altersbeschränkungen bekommen, was einfach so übertrieben lächerlich ist. Der Deutsche Handverband ist in meinen Augen einfach einer der seriösten Drogenkanäle auf YouTube. Im Vergleich dazu gibt es dann vom YouTube-Kanal Cut eine Serie, in der unterschiedliche Personen Weed ausprobieren. Bei den Videos gibt es keinerlei Warnmeldungen und wenn man sich das anschaut, bekommt man auch schon irgendwie Bock, Weed zu konsumieren. Und die Videos haben nicht mal eine Altersbeschränkung. Manche davon haben eine, aber manche sind ohne Altersbeschränkung. Also von mir aus können diese Videos so bleiben. Das soll jetzt kein Front gegen Kot sein. Ich finde diese Serie übelst geil. Ich will einfach nur nochmal zeigen, wie widersprüchlich YouTube hier teilweise handelt. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich plötzlich eine Kappe aufhabe. Der Grund ist, dass ich allen YouTube-Kanälen, die in letzter Zeit von uns gegangen sind, eine kurze Gedenkminute widmen möchte. Alle Szenen dieses Videos hier, bis auf diese hier, wurden schon vor über einer Woche gedreht. Ich wollte dieses Video eigentlich hochladen, direkt als ich meinen Kanal wiederbekommen hatte. Aber der Upload ging einfach nicht. Es ist ja normal, dass wenn man zwei Strikes hat, dass man für zwei Wochen nicht uploaden kann. Aber bei mir waren die zwei Wochen schon vorbei, aber der Upload war immer noch deaktiviert. Ich habe weiterhin fleißig Videos hochgeladen auf dem Kanal OpenMind3000F. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt mittlerweile schon den letzten Teil der Bundestagsdebattenanalyse Finden. Der Open Mind 3000F ist also nicht so was wie ein Zweitkanal, wo irgendwie dann schlechterer Content hochgeladen wird, der nicht gut genug für den Erstkanal ist. Es werden da wirklich Videos kommen, die genauso gut und äh, hochwertig sind wie die des Erstkanals. Ich lasse jetzt mein Vergangenheits-Ich das Outro sprechen. Wenn ihr nicht nur einen Open Mind 3000 habt, sondern auch einen Open Mind 3000F, dann abonniert den YouTube-Kanal Open Mind 3000F. <lacht>